2018, die vier von Vernay, Salut Le bon, Donnerschwe, Alabaster, Freiherr, Prinz Miro. Die vier, meine Damen und Herren, Bernay, Salölebon, Donnerschwe, Alabaster, Freiherr, Prinz Miro, so geht's weiter im Pedigree. Joachim Witt aus Grimmen ist der Züchter und Martina Biermann, alias das Gestüt Spree, stellen, die stellt diesen Hengst aus und Albert Spree tritt herbei. Ja, und in Mecklenburg-Vorpommern, ich sage nur in Vorpommern, sagen wir es so, wurde er entdeckt, dort ist er geboren. Bei Joachim Witt, dieser Mecklenburger, ein Ultra im Hinblick auf Rasse- und Geschlechtstyp. Absolute Höhepunkte im Trabe und im Galopp. Ein Hengst, ein Sportler von Scheitel bis zur Sohle. Herzlichen Glückwunsch zum Siegerhengst. und hier gibt es die Decke des R&V-Versicherungsbüros und natürlich auch den Kalenderhengste, die die Welt bewegen 2019. Derselbe Mutterstamm übrigens, meine Damen und Herren, der uns hier den Chörsieger im Jahre 2012 schon beschert hat, Dujardin, auch der vertritt denselben Stamm wie der Sieger im Jahre 2018. So. Ich hoffe, Stefan, du hast ein bisschen Ablösung. Hier wollen wir zwei Runden mehr sehen. Stefan Holtwische und die vier. Das war ein